Ja, guten Morgen. Eine erholsame Nacht ging zu Ende und jetzt laden wir das Auto nochmal voll und fahren direkt nochmal weiter nach Westdeutschland, um dort das Zeitzeugeninterview zu machen. Aber erstmal wird ein bisschen gefrühstückt, kleine Stärkung und ähm, ja, dann geht's los. Ja Leute, wir sind jetzt hier in Bielefeld. Ihr seht schon, hier ist äh, super Wetter, Sonne scheint und wir sind jetzt hier, weil wir einfach zu früh noch da sind für das Zeitzeugeninterview. Ähm, gehen wir hier in den Tierpark. Mal schauen, was das für schöne Tiere hier gibt. Hier soll es 450 Wildtiere geben oder Tiere generell. Mal schauen. Eintritt ist absolut ein Witz. Man zahlt ein paar Euro für ein Parkticket und kommt dann halt umsonst rein. Und hier ist noch ein kleiner Hundespielplatz und sowas alles. Sehr, sehr cool. hier eigentlich zu unserem Termin, aber irgendwie scheint der gute Herr nicht da zu sein. Wir wissen nicht, ob irgendwas passiert ist oder ob er im Stau steht. Wir werden jetzt einfach mal noch eine Weile warten. Eigentlich war der Termin heute angesagt für die Uhrzeit. Mal sehen, ähm, was passiert. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen oder nichts passiert. Ich meine, der, der Mann ist halt auch schon über 90, ne? das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ich hoffe, dass jetzt wirklich nichts passiert. Norddeich. Was? Norddeich. Emden. Emden? Ist nicht so weit von hier wow, hat jetzt die Westfurt 4. Leider hat das mit dem Zeitzeugen tatsächlich nicht geklappt. Wir wissen nicht genau, was, wie, wo, bei wem, bei der Kommunikation schiefgegangen ist. Ähm, auf jeden Fall war der Herr leider nicht da. Wir wissen nicht, hoffen, dass das nichts Schlimmes passiert ist. Aber wir haben hier einen kurzen Halt gemacht, weil wir jetzt natürlich viel Zeit haben. Und äh, filmen jetzt hier mal so einen kleinen Spot, total den schönen Wald hier, der echt... Äh, richtig, richtig cool aussieht. Es äh, ist jetzt zwar keine Location, die wir mal benutzen können, aber einfach mal so ein bisschen Natur hier filmen. Wir sind auch gerade auf dem Weg zur Wewelsburg, wollen uns die mal einfach mal kurz angucken. Ähm, da. Das war's So, wir sind jetzt an der Webelsburg. Das ist hier natürlich ein bisschen minimal schauriger Ort für manche, vielleicht. Ähm, nämlich hat hier ähm, Heinrich Himmler, das war eins seiner Projekte, er wollte diese Webelsburg hier noch ausbauen. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ansonsten äh, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, war das so ein bisschen sein, sein Ordenshauptquartier hier von der SS. Und das, äh, dieses Schloss, was man jetzt hier in den Bildern schon gesehen hat, das ist. Schon relativ groß, aber die Anlage sollte eigentlich noch sehr, sehr viel größer werden. Dafür sollte dieser ganze Ort hier, was hinter mir hier ist, sollte alles komplett abgerissen werden. Und diese, das sollte so eine kreisförmige Anlage werden oder so, mit richtig vielen Bogen noch dazu. Und vielleicht finde ich ein Bild und dann blende ich es mal ein. Ähm, also total natürlich wie alles, was die Nazis machen wollten, so ein bisschen gigantomanisch. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, hier mal zu stehen und sich das mal anzugucken. Aber man hat es natürlich in Dokus gesehen und immer wieder mal drüber gelesen, aber es jetzt nochmal live zu sehen, ist natürlich noch nochmal geschichtlich gesehen, historisch gesehen, für mich als historisch interessiert und auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Okay.